Vielleicht sollte man es wirklich mal so machen, dass man hier so einen Laptop, Laptop hinpackt. Erstmal holen wir uns Sessel. Boah, das Alter. Dafür haben wir kein Geld. Ja. Moin Moin, willkommen zum äh, neuesten Video von den Testoleros. Heute geht es um... Herzlich willkommen in unserem Tonstudio. Den, die Helden des Monats. Monat Juni. hatten ja im letzten Video den guten alten Herrn Lauterbach Genau. Ah, und jetzt äh, daran anknüpfend kommen jetzt äh, nicht der sondern die Helden mal, mal zusammenzufassen äh, und zwar die ganzen Leute die wirklich ähm, den Gegenpart haben zu diesen ganzen Sachen zu unter anderem Herr Lauterbach ja. also wir haben Herr Lauterbach auf der einen Seite und wir haben unter anderem die Demonstranten. Wir haben ein Demonstrationsrecht in Deutschland und dem ist es auch sein Recht, seine Meinung zu äußern. In Bildschrift etc. Ausgehen. Und so haben wir diesen Monat auf der hellen seite haben wir zusammengefasst die ganzen Demonstranten. Die Demonstranten sind für Freiheit, Demokratie, Grundrechte und Gleichheit. Und daher geht mein Dank an, wie wir es im letzten Video gehört haben, an Berdi, finde ich super, und an all diese, die auch mitgemacht haben. Und an auch die ganzen anderen Demonstrationen, die jetzt wieder vermehrt aufkommen, und dadurch, dass ja, es geht ja jetzt mal weiter Richtung Herbst. Und es wird ja auch gut wieder die Werbetrommel gerührt für die wahrscheinlich nächste Welle. Und was dann noch so kommen mag, und deshalb sollte es natürlich auch in der Demokratie die Gegenstimmen geben, die sagen, pass mal auf, bis hierhin und nicht weiter, so geht's nicht. Und da sind natürlich auch viele genannt, äh, zum Beispiel so eine Bekannten, wie zum Beispiel der Dr. Fichtner, der Markus Heinz und diverse andere prominente A, B, C-Promis etc. Die Leute, die Bücher geschrieben haben, die Leute, die in den, äh, na, ich soll mal sagen, in den Fragerunden im Fernsehen waren. All die sind damit genannt und äh, an all die ein großes Dank. Danke für äh, diese stete und äh, na, nervenaufreibende Arbeit. Danke, dass Sie dafür da seid, für die Demokratie, für uns, generell für alle Menschen. Und äh, das sind jetzt auf jeden Fall die Helden des Monats. Ja, die <lacht> muss man mal mit ansprechen. Und äh, das wird, so wie sich das anhört, wieder vermehrt vorkommen. Und äh, ich bitte auch alle wirklich äh, den Leuten einfach mal zuzuhören. Ja? es gibt immer Meinungsverschiedenheiten und Unstimmigkeiten. Das ist klar. Aber hört den Leuten einfach mal zu, denn die haben wirklich was zu sagen. Und die Leute einfach zu ignorieren und einfach zu, zu abzutun als Spinner und so weiter, das ist, denke ich mal, nicht der richtige Weg. Äh, man sollte auf jeden Fall miteinander reden können. Und wenn ihr nicht der Meinung seid, dann hört ihn doch einfach zu. Fünf Minuten oder so, lasst sie doch reden und dann denkt mal drüber nach. Dann sagt er einfach, okay, jetzt habe ich mit angehört. Und dann ist das gut. Oder geht doch mal zu den Demos oder so weiter. Ich meine, glaubt nicht immer alles, was ihr hört. Äh, hinterfragt doch gerne mal ja, und bildet euch eigene Meinung. So wie wir immer sagen, wir haben auch unsere Meinung. Wir machen auch hier dieses Format, um einfach mal zu sagen, okay, wir möchten, wir haben, jeder hat eine Stimme und die Stimme, die werden wir jetzt nutzen und deshalb machen wir das. Ja. Zumal da sind ja nicht nur Neonazis unterwegs und so weiter. Das sind nee. ja Tatsache, wenn normale Leute unterwegs sind. Richtig. Das Pflege, Pflegekräfte, Ärzte, Feuerwehr, Lehrer, alle. Wirklich komplett von A bis Z, alles. Eltern. Wir haben uns das selbst mal angeguckt, weil wir wollten es auch mal wissen. Ja. Man, man sieht es bloß im Fernsehen hören, sagen. Und wir haben gesagt, okay, pass auf, dann gehen wir halt da mal hin. Wir gucken uns das wirklich mal an und dann mal sehen, wie es wirklich ist. Und wir haben miterlebt, wie es wirklich ist. Und äh, tja, einerseits muss ich sagen, schön das mal zu sehen, ja, das mal mitzuerleben. Teilweise war es super, teilweise war es auch ganz schön. Ja, schon extrem muss ich sagen. Ich hätte doch nicht gedacht, dass es manchmal so extrem ist. Aber. Ja, klar sind da auch äh, Idioten, aber jetzt ja klar, die hast du überall. Und jeder. Äh, und das ja. auch natürlich auf beiden Seiten, ne? Also man kann jetzt auch nicht sagen, die sind scheiße, weil dann schert man ja alle über den Kampf ne? ja. Man kann höchstens sagen, ja, okay, pass auf, ich habe schlechte Erfahrungen mit denen gemacht und schlechte Erfahrungen mit denen gemacht. Aber wiederum macht man auch gute Erfahrungen mit der Seite. Ja? Mhm. Also das muss man immer differenzieren. Man kann jetzt nicht sagen, ah, die sind scheiße, waldtätig und äh, prügelt auf die eine oder was. Das ist absolut die falsche, falsche Version. Ja, die tippt dann halt immer welche. Manche sagen, die, äh, die führen nur Befehle aus, aber man sieht ihnen nie sichern, dass sie denen richtig leid tun. Das also. ist nun mal so. Ja, die sagen auch, ja, tut mir leid, was soll man machen? Und Innerlich siehst du denen zur die sagen Scheiße. Die Sturmtruppler. Die Sturmtruppler, genau. Die waren zwei Stunden lang im... War Winter? Auf jeden Fall war es kalt. Arschkalt. Richtig kalt. zwei Stunden lang standen wir denn da? Das sind halt die Helden. Die Helden nicht nur, eigentlich nicht nur des Monats, aber die sollen jetzt mal erwähnt werden, was sie es verdient haben. Und äh... Vielen Dank, macht weiter so. Mit weiter, genau. äh, weiter demonstrieren für euer Recht. So sieht's aus. Egal ob im Großen oder Kleinen, egal ob du zwei, drei oder Tausende oder Hunderttausende, jeder zählt, der dabei ist. Jeder hat eine Stimme, jeder darf seine Stimme erheben. Genau. Und äh, das soll einem auch nicht peinlich sein oder sowas oder sagen, um Gottes Willen, ich halt lieber deinen Mund. Nein, jede Stimme zählt. Und wer der Meinung ist, das ist ihm nicht recht oder das kann nicht sein, wie man behandelt wird, dann soll man es einfach sagen. Ganz Fakt. Aber wenn man es nicht sagt, dann ist es sogar noch schlimmer als. Ne? Ja. Das ist mal so. Gut. Äh, wie seht ihr das? Sagt eure Meinung. Wie gesagt, ihr habt eine Stimme. Schreibt das in die Kommentare. Vielleicht schreibt ihr auch, was ihr so erlebt habt. Vielleicht auch mal die andere Seite. Ne, wir sind ja so vielfältig, wir sind siebeneinhalb Milliarden Menschen und jeder hat da seine Meinung und... Riesenwurst von Meinungen... Wow. ...und ja, würde uns mal interessieren, wie ihr so denkt und äh, wenn euch das gefällt, äh, Daumen hoch, Liken teilen... ...und... Yes. Yes. Bis dahin, hau drin und man sieht sich. 0,33 Liter... Glutenfreiheit Neumarkter Lamsbräu 100% Naturdolden dolben hopfen Bis demnächst